Herzlich Willkommen zu Planet Zoo hier beim Metalizer. Ja, äh, ihr könnt sehen, ich habe schon ein bisschen was gebaut oder ein paar Zoos äh, errichtet und ähm, es macht einfach unfassbar viel Spaß und man kriegt so ein bisschen den Dreh raus mit der Zeit. Und ähm, es gab schon eine Aufnahme, da war ähm, Alisa auch mit dabei, hat ein paar Fragen gestellt. Die ist aber leider nicht so toll geworden. Also ähm, wir hatten ein paar Soundprobleme gehabt. Dementsprechend äh, schneide ich jetzt einfach neu und ich habe die Fragen von ihr aber noch im Hinterkopf. Zumindest ein Großteil davon und wir versuchen die dann direkt hier zu bearbeiten oder zu beantworten, besser gesagt. Ähm, und wir wählen jetzt erstmal einen neuen Zoo aus, beziehungsweise erstellen uns einen neuen Zoo. Der ganze wird heißen... Ah, wir nennen es, es Aliso... Aliso... Wunder... Toss. Eher ja, eine Einigung für Alice. ne? So. Und äh, da sind wir auch schon drin. Da geht's auch schon los. Ähm, wir fangen mal ganz klassisch an. Also, ich, ich baue jetzt einfach mal drauf los. Wir wollen. Ich versuche, ich versuche natürlich so viel zu zeigen, wie es geht, äh, bis die Beta zu Ende ist. Und versuche natürlich in der Zeit möglichst viel Folgen aufzunehmen, möglichst viele Tiere aufzuzeigen. Mein Ziel wird es sein, dass wir uns erst neue Tiere in den Park holen, wenn wir die Forschung für eine für ein Tier abgeschlossen haben. Also man kann ja, man kann ja, es gibt ja Veterinärforschung und ähm, diese Veterinärforschung werden wir durchgehen, wie jedes Tier. Dazu werde ich mir ein paar hoch ausgebildete Tierpfleger oder Tierärzte holen. Ähm, und die werden das dann machen für uns, damit das schön schnell geht. Das ist so der Plan. Mal gucken, ob das klappt. Bin mal gespannt, ob ich mich selbst da äh, disziplin disziplinieren kann, ähm, damit wir das durchziehen. Die Bäume hier können weg. Wir werden einfach mal abwarten. Also wir werden mal schauen. Äh, im Moment ist natürlich noch nicht viel los im Park. Äh, wir brauchen hier so ein paar Einrichtungen und äh, zwar fangen wir an mit den äh, Mitarbeitereinrichtungen und zwar der Quarantäne so ich muss ein bisschen weiter weg vom vom Weg also von von den Besuchern weil die Besucher haben keine Lust irgendwelche Mitarbeitergebäude zu sehen ein bisschen merkwürdig aber naja so und wir versuchen auch keinen Kredit aufzunehmen denn das habe ich nämlich schon äh, in dem eigentlichen im eigentlichen Video habe ich es nämlich auch geschafft einen Kredit aufzunehmen und ja, da arbeiten wir jetzt einfach drauf hin dass wir keinen Kredit aufnehmen müssen. Moment, was? Hatten wir nie, nicht gerade. Nein, es war die Quarantäne So, eine Tierarztpraxis bauen wir natürlich auch nochmal. Die kommt hier schön hin. Ein Raum, wo die Mitarbeiter Pause machen dürfen. Da müssen... Naja, eher dürfen. wir könnten, würden wir sie natürlich nicht in die Pause schicken. Die sollen nämlich durcharbeiten, die Jungs und Mädels. Aber was wir nicht alles für die Mitarbeiter tun. Ne? Also wir bauen jetzt hier so die, die Standardgebäude, die wir so brauchen. Und ähm, natürlich brauchen wir ein Handelszentrum, damit wir ein paar Tiere uns holen können. Und was uns jetzt halt gleich noch fehlt, ist die äh, Tierpflegerhütte. Die packen wir aber nicht hier in diese Reihe mit rein, sondern die packen wir in das erste Gehege drumherum. Jetzt gucke ich gerade mal, was für Tiere wir noch haben. Denn wir haben, glaube ich, noch... Äh, also ich habe bei mir im Tierhandelszentrum genau... Ich hätte hier noch... Äh, bei Faun. Und zwar beides sind Männer, aber wir können nochmal einen weiblichen V äh, nachholen. Würde ich sagen, wir fangen Faungehege ganz entspannt an. Also das ist ganz entspannt. <lacht> äh, auch das kann ziemlich, ziemlich böse enden. Äh, wir gucken mal, wir machen mal die Länge, damit wir es äh, abschätzen können. Also 10 Meter, das heißt, das sind 10, 20 äh, Winkelausrichtung aus. 30 Meter. Ja, 30 sollte reichen. Ja, 30 reicht. Ähm, so, und dann. Warum können wir das jetzt hier so nicht bauen? Okay. Cool. Warum geht denn das jetzt quasi nicht? Naja, dann bauen wir halt so eine Kurve drumrum. Das ist ja okay. Gut. Äh, und in die Länge gehen wir auch. 10, 20, 30 Meter. Ja, das sollte locker reichen. Und damit die hier auch einen Rückzugsort haben. Ziehen wir jetzt hier so eine Steinwand lang. Die machen wir auch in 90 Grad Winkel. Okay, das sieht ein bisschen mehr. Das sieht nicht so ganz so äh, aus, wie es sein soll. Ziehen wir mal so hier lang. So, beziehungsweise die machen wir gleich mal höher hier. Die wird äh, 4,75 Meter hoch, damit die Tiere einen Rückzugsort haben. So. Und ähm, auch jetzt gehen wir hier so lang. Zack. Ja, wunderschön. Das sieht doch schon mal gut aus. Ähm, hier sollten die Faunen eigentlich genug Platz haben. Ähm, natürlich brauchen wir, damit ähm, auch jemand ins Gehege reinkommt, also gerade Tierpfleger, äh, brauchen wir so einen Gehegeeingang. Den platzieren wir mal ähm, an der Stelle hier. Und da mache ich es jetzt immer so, dass ich da, oder habe ich bisher immer gemacht, dass ich so einen Mitarbeiterweg hier lang gesetzt habe. So, so. Zack. Weil dann können nämlich die Mitarbeiter hier hinten, dann machen wir nämlich die nächsten Gehege hier hinten, auch auf der Ecke. Also ein Stück weiter hoch. Ah, Und dann wird das Ganze, glaube ich, ziemlich cool. Das wir bauen jetzt hier so lang. Zack, zack, zack, zack, zack. Und bauen jetzt unsere Tierpflegerhütte. Die kommt nämlich dann hier vorne an der Stelle hier hin. Okay. Sie können natürlich auch gerne auf YouTube nochmal, auf YouTube sage schon, auf Twitch einschalten. Uh, twitchTV slash Metalizer. Link auch in der Beschreibung vom Video. Da spiele ich auch immer wieder mal Planet Coaster im Livestream. Wenn wir gerne einschalten. Und äh, dort gibt es auch noch so ein oder zwei Zoos, die wesentlich, wesentlich, wesentlich weiter sind als das hier, was wir jetzt hier gerade mit dem Space schon mal sehen. Wir brauchen Mitarbeiter. Wir brauchen einen Zoofleger, der hier alles sauer macht. Wir brauchen Tierpfleger, dann brauchen wir natürlich auch einen Techniker, Sicherheitsbeamten brauchen wir erstmal noch nicht und einen Tierarzt brauchen wir, so, die Verkäufer kommen auch später dazu, wir holen zwar die Faun jetzt hier, Oh, kann ich, soll ich den jetzt gerne verlegen, ne, ja. will er nicht? jetzt. Okay, wir können ihn irgendwie nicht gerade nicht verlegen. Warum auch immer. Hm, interessant. Okay, dann müssen wir eben was spielen, mal neu starten. ganz im Moment. geht's sofort weiter. Gut, dann machen wir weiter. Ähm, nachdem wir gerade so den kleinen Bug hier hatten äh, im Tierhandelszentrum, dass wir keine Tiere reinholen konnten. Da habe ich das Spiel einmal neu gestartet. Und dann das auch mit dem Tierhandel. Gut, wir haben jetzt zwei blaue Faunen, also männliche Tiere. Wir brauchen natürlich noch ein paar weibliche. Äh, die kaufen wir mal ein. Da äh, müssen wir mal gucken, wo die sich jetzt hier gerade rum. Tümmeln. Oh, da, blauer V. Ah, und davon, oh, ein Weibchen. Ja, nicht, nicht, nicht so toll. Ah, hier ist ein Weibchen für 50. Ja, das nehmen wir mal an. Das hat schon mal gepasst. Dann Gucken wir mal noch nach einem weiteren Tier. Also ich glaube, zwei sollten okay sein. Bin anfangen. Dann gucken wir gleich mal, was die, was die hier im Gehege noch brauchen. Weil äh, so werden sie sich garantiert hier nicht wohlfühlen. Äh, davon gehe ich mal ganz stark aus. Na egal. Der hat jetzt hier nicht so eine gute Fruchtbarkeit, aber was soll's. Und äh, ich hätte angekündigt oder bereits gesagt gehabt, dass wir uns erstmal darum kümmern, äh, dass wir was in die Forschung reinstecken der Tiere. Das heißt, wir gehen in die Veterinärforschung und erforschen hier mal beim blauen V. Äh, und jetzt schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall. Ah, oh, Temperatur ist zu heiß hier. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall äh, im Gehege ein wenig Kühlung. Und ähm, die Kühlung platzieren wir entsprechend hier im Gehege. Drei Stück. Das soll für den Anfang erstmal reichen. Natürlich nicht auf 0 Grad runter, sondern so auf oh, 15 Grad. Re Reichweite wäre ein bisschen höher. Ähm, auch hier... 15 Grad Reichweite 20. Ja. Gut, das haben wir dann schon mal. Soll die Temperatur der Tiere auch gleich passen? Wir mal Das Gelände passt noch nicht klar, ähm, aber zumindest die Temperatur. Jetzt haben wir sie bei 100 Prozent. Dann schauen wir, mal, was sie noch brauchen. Also zum einen brauchen wir natürlich einen stabilen Rückzugsort. Den sollen sie natürlich auch äh, bekommen. Ähm, hier haben wir auch diverse Einrichtungen im Gehege. Äh, wir nehmen hier mal den, den großen, sollen den kleinen Rückzugsort erstmal. Und dann, da geht es ja halt darum, dass die Tiere halt auch äh, von den Besuchern quasi, also dass sie irgendwo eine ruhige Ecke haben, wo sie sich einfach hin zurückziehen können. Wenn sie zum Beispiel ein bisschen schlafen wollen, sich ein bisschen ausruhen wollen, ein bisschen Rückzugsort haben. Und das sollen die Tiere natürlich auch hier bekommen. Dementsprechend packen wir hier mal so ein paar kleine Schlafmöglichkeiten hin. So, das sollte dann jetzt also auch passen. Beim Rückzugsort. Wir müssen natürlich ein bisschen mehr äh, in die soziale Gruppe investieren. Also noch ein paar mehr Tiere müssen wahrscheinlich noch rein. Gucken wir gleich mal wie es gleich aussieht. Ähm, und wir haben natürlich auch noch Anforderungen, dass die das Tier selber stellt. Ähm, und zwar mögen die kein langes Gras. Also machen wir ein bisschen kurzes Gras hier erstmal hin. So, das sollte so in etwa... Wann ist das ganze Gehege schnell? So. Zack. Ähm, und wir machen gleich mal die Pinselstelle, gleich mal 100. Dann haben wir nämlich das ganze hohe Gras erstmal weg. So. Ähm, jetzt bestimmt sie natürlich, okay, hey, wir brauchen noch ein bisschen Erde. Und ähm, die Erde sollen sie auch bekommen. So hier hinten. In der Nähe vom Stall, beziehungsweise hier so die Ecke. Das sieht doch ganz gut aus. Uh, und ein bisschen Felsen kriegen sie auch noch mal. Der Eck hier vorne. Da. Das sollte so in etwa äh, gehen. Ähm, die Landfläche reicht auch vollkommen aus. Wir haben äh, äh, 1068 Quadratmeter. Und so empfohlen sind 324. Bei 324 fühlen sie sich wohl. Gucken wir uns mal an, was, so, was wir so für Pflanzen reinpacken können. Also ist, äh, der Kontinent... Äh, ist Asien. Das heißt, wir gehen hier in der Natur, gehen hier ähm, auf den Kontinent, klicken ähm, Asien also asiatisch und beim Biom wählen wir gemäßigt aus. Und dann haben wir hier alle, oder theoretisch alle Pflanzen und Bäume die so in der Region passend sind und äh, stellen die mal hier so ein bisschen hin. Nimmst hier so einen kleinen äh, Busch auch gucken, dass es halt eben ähm, nicht zu viel ist. Denn auch hier haben wir bei der Bepflanzung ein Limit. Und das sollten wir nach Möglichkeit auch nicht überschreiten. Und äh, wir hängen hier noch mal ein bisschen Efeu ran. Das also ist einfach ein bisschen optisch äh, ansprechend zu machen für die Tiere. So, gucken wir mal, wie die das am besten... Äh, am besten ranhängen. Oh, jetzt habe ich alles, hab ich das zurückgängig gemacht. Das ist natürlich nicht der Plan. Dann stellen wir alles mal wieder hin. Ähm oh, wir haben noch so einen Fächerahorn hier. Den können wir zum Beispiel äh, hier hinpacken. Das soll dann auch noch so passen. Also wir haben so, boah, wohl nicht wahrscheinlich 20% Das Geheges. darf hier mit Pflanzen vorgestellt werden. Und da schauen wir auch, dass wir das halt eben äh, nicht überschreiten. Das geht relativ schnell, wie ihr schon mitkriegt. Ähm, aber wir wollen uns den Tiere natürlich ein bisschen schön machen. Ne? Die sollen sich ein bisschen wohlfühlen hier und sich nach Möglichkeit ähm, auch ein bisschen vermehren. Wir wollen kleine Babyfaun haben. Hier im Gehege. Und, ähm, ja, natürlich dürfen wir auch so ein bisschen hier so einen, so einen kleinen verfallenen äh, Stamm hier haben. Ein bisschen so, es soll ein bisschen natürlich aussehen für die Tiere. Das ist so zumindest der Plan, den wir jetzt hier haben. Und äh, man sieht ja, oder ihr seht es selber mit, mit einfachsten Mitteln. Ähm, können wir das Gehege relativ schön machen. Naja. Äh, mehr oder weniger schön. Also schön ist anders. Ähm, aber zumindest haben wir irgendwie so ein bisschen was. Und ich bin mir nicht sicher, wie rum die jetzt hier, ich glaube der ist umgefallen. Oder? Kann das sein? Dann müssen wir den vielleicht so rumdrehen. Nee. Das sieht irgendwie auch falsch aus. Hm. Ich weiß nicht, wie rum die normalerweise gehören würden. Okay, lassen wir mal weg. So, und das wird wahrscheinlich schon zu viel sein, oder? Na, ah, es geht gerade noch. Okay, es geht noch. Ähm, das heißt, wir lassen das Gehege jetzt mal so. Und ähm, kümmern uns mal um die Möglichkeiten, oder um das, was die Tiere hier, unsere kleinen Faunen hier im Park brauchen. Und äh, dazu gehen wir auch wieder in Filter rein und sagen blauer Und Dann sehen wir, ah, okay, alles eine Wasserleitung. Ja, gut, macht Sinn, dass die Tiere daraus auch trinken. Und das stellen wir nach Möglichkeit relativ dicht am Weg ran. Also pack einmal einen hier hin. Und äh, hier hinten am Rückzugsort äh, kriegen sie auch noch so einen kleinen. Und die uns nicht zwischendurch verdursten. Äh, dann kriegen sie noch hier eine große Futterschüssel. Äh, hier packen wir auch noch mal eine große Futterschüssel hin. Das ist ja halt eigentlich immer in der Nähe der Besucher äh, fressen. Weil die Besucher sollen natürlich ein bisschen Geld spenden für uns. Beziehungsweise für die Faunen, dass sie die Faunen hier sehen dürfen. Und äh, aus diesem Grund packen wir mal hier so eine kleine Spendenbox hin. Und da auch. Und, und hier. Ja. Das ist ganz gut. Und wir können halt noch bei der Barriere hier, vielleicht, dass es halt Faunen sind, die Barriere auch gleich noch ein bisschen runtersetzen. Weil die, die flüchten halt nicht. Dementsprechend können die Besucher Uh, ruhig da drüber gucken. Jetzt gucken wir mal. Ich wollte nicht mal was testen und zwar uh, Barriere oben gewölbt. Startwinkel 20 Grad, Endwinkel 45 Grad. Was dann passiert. Ah, guck. Das sieht natürlich richtig geil aus, ey. Alter Schäde. haben wir hier Startwinkel 45 Was? Okay, er ist ja mega cool. Diese, diese Wölbung hier. Das sieht ja richtig. Oh, krass, Okay. 90 Grad und hier. Das sieht hier hoch drin so ein bisschen. Ah, okay. Aber ich glaube 45 und ähm, 30. Das Hier auch nee, 2045, okay. Ähm, 2045 oder umgekehrt hier 20 da 45? Das geht nicht, okay. Doch. Ja. Nee, aber ich finde 2045 finde ich schon ganz cool. Das ist natürlich mega nice. Dass du, ja, so ein kleine Wölbung hier reinbauen können. Okay, das war wir nämlich auch nochmal neu, dass wir das halt hier so machen können. Und natürlich hier auch ähm, 20 und 45. Super. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Ähm, gut. Und dann würde ich sagen, starten wir das so, oder lassen wir es mal laufen hier. Ähm, die Besucher sollen natürlich auch ein paar Informationen zu unseren Straußen bekommen. Und äh, dazu bauen wir hier so eine kleine Infotafel auf. Und die Infotafel ähm, stellen wir hier hin. So. um die Ecke hier. So schalten wir mal die Radarsicht aus. Die ein bisschen besser platzieren können ähm, und stellen, ich würde sagen, hier, so, zack. Die bauen natürlich auch Strom, den haben wir aber. Und zwar kommt der Strom, äh, aus unserem Startgebäude hier. Das können wir auch sehen, ähm, wenn wir jetzt hier auf die Radaransicht hier unten links gehen und dann oben auf Strom, und dann sehen wir, okay, das hat hier haben alle Strom. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt die Gebäude, die Strom brauchen, sind im Moment auch mit Strom versorgt. Was sagen unsere kleinen Faun hier? Gucken wir mal. Sind natürlich hungrig im Moment gerade, klar. Die äh, Lebensqualität ist nicht so geil gerade. Ähm, darum kümmern wir uns aber auch gleich. Und ähm, bei der Population, wir könnten noch ein weiteres Tier hier vertragen. Ähm, und die Artendaten, also wir können bis zu vier männliche Frauen und 16 weibliche. Das heißt, wir gucken mal eben in die Forschung noch mal rein. Geht. da wird jetzt geforscht. Das heißt, wir gucken nochmal nach einem weiteren V. Ähm, da schauen wir uns natürlich auf dem Tiermarkt nochmal um. Wir haben jede Menge afrikanische Elefanten sich gerade. Das ist auch interessant, aber dazu ist es noch äh, viel zu früh bei uns. Wir können noch keine Elefanten aufnehmen. Aber auch die kommen. Zumindest ist das der Plan, dass ich nochmal ein paar Elefanten hier ranhole. Ähm, oh, einer. Fehlgeschlagen. Jo. Ach, viel Schade. Den hier vielleicht. Auch fehlgeschlagen. Mist. Den hier. Den haben wir gekriegt. Für fünf. So, ab ins Gehege damit. Und dann sollte die Population hier schon mal ganz gut aussehen. Ja, das war die erste Folge von Planet Zoo hier beim Metalizer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst einen Daumen nach unten da und schreibt gerne in die Kommentare rein, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und ob ihr mehr sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer. Und dann geht's in, im Zoo nämlich richtig rund. Ich sage euch das.